Hey Leute, Willkommen zu Let's Play Hearthstone. Ich habe... Es ist... Oh mein Gott, ich bin durcheinander. Es ist gerade Montagabend, ich habe den ganzen Tag gepennt. Ich dachte mir, ich mache jetzt noch schnell ein kurzes Video, dass ich dann bis spätestens 9 Uhr hochladen kann. Dann mal sehen, was wir von der Season bekommen haben. Ich habe mich Level 13 erreicht ich höre irgendwie gar nichts oh uh, oh oh nicht schlecht und oh ein moment ich bin kurz mein sound fix nachdem das hier die animation weg ist auch <lacht> ich bin sogar schon level 20 ich rein theoretisch nicht mal spielen um das Kartenrücken zu bekommen. Wie cool. Naja, ich mache einen kurzen Cut. Und hier sind wir auch wieder mit einem ähm, Sound diesmal. Ich hoffe meine Stimme ist nicht zu so sehr am Arsch. Falls doch entschuldige ich mich schon mal dafür. Warum bekommen wir nur 40er? Mensch, ich will mindestens 60. Wir fangen die Folge aber auch noch mit dem Paket-Opening an und dafür spielen wir halt nur was. Ich möchte aber nur einkaufen und zwar hier von ein diesmal. Mal sehen, was wir bekommen. ist cool die auch die auch oh lol na naja, geht und was haben wir von eine Epic karte bekommen ähm. oh krass krass nicht schlecht ja, okay, und das spielen natürlich noch unter erstes Rinket in dieser Season. Da war es das auch schon mit der Folge einfach, weil ich halt Schmerzen habe. Ich hoffe, wir finden schnell dann gehe ich. ich trinke in der Zeit mal kurz was. Oh, wir haben doch schon schon eingefunden. Nicht schlecht, das ging ja echt schnell. Ich will fight with honor. the hunt Und fangen direkt mit einem Paladin an. Ich hasse Paladin. Ich verliere ziemlich oft gegen den. Das ist Schnarschloch. Aber wenn man sehr aggressiv ist, anfangsblatt, nicht schlecht. Also, die Szenen der mit den drei Zügen bekommen wir auf jeden Fall hin. Oh, der begrüßt mich nicht. Was ist das denn für ein Arschloch? Oh, doch, ich nehme alles zurück. Das ist eine nette Nudel. <lacht> eine nette Nudel, what the fuck? <lacht> ich hoffe mal, dass wir nicht direkt so einen Legendary-Gegner bekommen haben, der. Uns einfach auffrisst, als wenn wir ein Toast wären. Hm, ja, genau so machen wir das. So können wir nun den hier raus. Immer schön aufs Face. <lacht> Ich glaube bei dem Blatt, den wir gezogen haben, werden wir das ziemlich gut meistern hier. <lacht> oh ja, wir werden das sowas von gut meistern. Den wird diese Runde hier noch in seinen Träumen verfolgen. <lacht> weil wir so skilled in den face handen. <lacht> mein gott lol Okay, ich hatte euch echt lange nicht mehr gesehen bei den normalen Ranked oh und auf dieser karte baut der scheinbar oh, oh, oh, oh, oh. Ja, dann fällt hatten wir den mal weiter immer schön aus dem Maul Nächste Runde bekommt er dann den hier mit 5 Damage Damit boosten wir die Karte, die hier von übrig bleibt, falls was übrig bleibt <lacht> Ich denke mal schon, dass was... Oh, nice geil Perfekt das ist sowas von perfekt. Oh mein Gott, aber der haut dann auch richtigen Damage raus. Hm. Aber ist sehe kein Problem in seinem Feld. Ich meine, das macht bestimmte Karten von uns doch nur umso mächtiger. So, und damit töten wir den hier. Der kommt snappt in die Fresse. Ja, das war doch mal toll. Ich hätte mal hier mit den Schwächern sollen, denen angreifen sollen. Das wäre auf jeden Fall ein besseres zug gewesen, aber na, ja, ich bin scheinbar noch ein wenig müde. Oh, du Hund, hier dich doch nicht. Macht mir auch nicht das Leben so schwer. Arschloch. Hm. Mal sehen, was ich so tolles ziehen werde. Hm, okay. So, der wird auf jeden fall nicht mit ihnen hier angreifen da bin ich mir sicher hm, ich hoffe er reift hier mit an den hier den in der mitte ich bin nur mit ihm aus dem anderen verarschen. okay perfekt perfekt perfekt und was habe ich gesagt <lacht> Dann habe ich zwei Karten gezogen und ein Sechser er weggemacht. Das nenne ich mal einen erfolgreichen Zug. Tschüss. Der haut raus. Der haut richtig raus, der Dude. Hm, mache ich das so? Ja das mache ich genauso. Gleich werde ich die beiden zusammenspielen und dann bin ich ganz gut ausgerüstet. macht er du da oh shit oh shit oh shit shit shit, shit. jetzt wird ein klein wenig kritisch hielt sich okay aber langsam geht denen ja seine karten aus das ist ein gutes zeichen muss ein ganzes Feld rein traden. Außer also was auf der Hand, was ihn hilft. Ich <lacht> <lacht> ist mit der Conclusion auf der Hand? War oh ja, eigentlich Conclusion, Concentration. Concentration, oh mein Gott. Ja, damit hat er erfolgreich. Ach, ich bekomme ja zwei Damage davon. Oh, ja, ähm Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich spiele noch eine Runde. Einfach, weil ich cool bin und Zweck habe. Mir geht's doch gar nicht mal so schlecht. Also passt das doch, oder nicht? Und oh, ich habe mich so gut gefühlt am Anfang. und hat alles einfach alles zerstört. Meine Träume vernichtet. Der Hund. Hund, Hund, Hund. Oh, doch nicht gegen den Magier. Das nervt jetzt ehrlich ein wenig. machen wir einfach mal so. Hm, ich hätte den auch wegpacken sollen. gegen usuraka spielen wir klingt gefährlich gefährlich hello sag mir doch hallo das ist nicht dein ernst ja geht doch mal hm, die spiele ich noch nicht dass er wenig verschwendung den bewahre ich mir noch auf. Mal schauen was er so raushaut. weg machen hm. hm. hm. hm. dann spüre ich doch über den vielleicht macht er die fehlung greifen seinem monster ihn an weil die karte ziehen möchte das ist gerade meine hoffnung Oder der geht einfach aufs face das wäre natürlich auch eine gute lösung für mich zumindest <lacht> schade das juckt den gut nicht das juckt den kein stück Ich schmier mir trotzdem den hier. In der Hoffnung, dass er ihn nicht zerstören kann. Dann kann ich ihn nicht so stärker machen. He he he. Mu -ha -ha -ha. du bist ein hund scheiß freeze, freeze mage was machen wir denn jetzt spielen wir ihn nein ich spiele ihn ihn und so ich habe noch genug damage um den down zu bürsten Das ist doch noch perfekt. Denn ja, das Glück kommt da sogar ein Biest raus. Dann kann ich diese beiden Karten benutzen. Nächste Runde. Meinst schauen? Oder trade ihn natürlich da rein. Ach, nö das ist uncool mein freund egal ich habe genug damage auf der hand der wird schneller tut dann als es ihn lieb ist <lacht> Ach, musste das jetzt echt sein? Musste das echt sein, dass ich diese Scheißkarte bekomme? Musste das sein? Hm. Hm, hm. Wie mache ich das jetzt am besten? Ach, oh, perfekt. Ja, den habe ich in der nächsten Runde auf jeden Fall down. und <lacht> das ist nicht perfekt. Oh, jetzt haut er raus. Jetzt haut er raus. Jetzt haut er tut richtig raus. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Hmm. Hmm, was hat er dann da hinten? Der hat nächste so Runde um drei Fireballs. Oh mein Gott, das sind schon mal eine Scheiß Mathe. Ja, ich habe diese so Runde verloren, ich nicht tot bekomme. <lacht> Das Spiel, Nope. Oh, was haut da raus? Okay. Das ist einfach so wenig Damage. Da habe ich keine Chance, Das war ich die zweite Falle. Keiner weiß, naja, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich entschuldige mich für meine Stimme, ich hoffe es hat euch gefallen Ob ich es mal verloren habe. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben oder unten da lassen, ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal und über freue ich mich natürlich.